Jo, Mibaduja, liebe Freunde, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute ohne große Gestikulation, weil wir wollen Pony nicht erschrecken. Ja, und zwar heute mal ein anderes Pferdchen. Ich bin super gespannt, wie es wird. Vor allen Dingen, es mir auch von unten angucken zu können. Ja, ich reite das Studieren jetzt im Moment schon eine ganze Zeit lang mit. Und ähm, ja, freue mich halt einfach auch, selber von unten zu sehen und euch daran teilhaben zu lassen. Kann mal einer darüber sprechen, wie unfassbar geil diese Zeichnung ist? Alter. Ja, <lacht> naja, los geht's. Und los geht es auch schon mit dem Ritt. Ja, es war mal wieder super warm. Ich will mich ja gar nicht beschweren nach dieser unfassbaren Kälte aktuell, wenn es dann mal wieder schön warm ist. Aber dieses Hin und Her, ey, das ist der Wahnsinn, wie viel anstrengender es dann einfach da oben ist. Ja, wie man gerade gesehen hat, aufsteigen ist noch nicht ganz so hundertprozentig safe. Das äh, haben wir natürlich sehr viel schon irgendwie aufgearbeitet. Aber dadurch, dass man jetzt so langsam an den Punkt kommt, wo Reiten auch anstrengend wird, Gut, ist das manchmal ein bisschen schwierig, aber das war ja auch absolut im Rahmen, auch wenn sie da so ein bisschen fest wird und ein bisschen hampelig, aber gut. Naja, so, also ging es erstmal ganz entspannt im Schritt los, wie man gerade gesehen hat, ein anderes Pferd ist noch mit in der Halle, was aber dann die Halle verlassen hat. Das findet das kleine Stütchen äh, nicht ganz so witzig. <lacht> Aber so langsam ist es auch echt in Ordnung und die Hilfen sind so sicher, dass man auch sagen kann: Okay, komm, selbst wenn sie das dann irgendwie doof findet und sich ein bisschen aufregt, weil sie gerne mit möchte, man kommt dagegen an und alles ist gut und man kann einfach drüber wegreiten. Dennoch habe ich immer eben den Moment gegeben, dass sie halt mal eben gucken konnte, dass das andere Pferd gerade wirklich geht und dass wir mal eben da diese ganzen Geräusche und Türen auf und zu und sowas abwarten können und sie sich das in Ruhe angucken, angucken kann. So, <lacht> genau, das Hauptziel ist natürlich einfach, das Ganze viel Ruhe reinkommt und sie da einfach sehr entspannt mit allem ist, da sie sich halt ganz gerne schon mal so ein bisschen schreckhaft zeigt und ein bisschen übersensibel. Und ja gut, da hilft natürlich einfach nur Desensibilisierung, aber natürlich nicht, indem wir das Pferd irgendwie ähm, im besten Fall in die riesigsten Geräuschkulissen reinschmeißen und Stress reinbringen, sondern sie da einfach Stück für Stück dran gewöhnen. Ja, jetzt geht es auch schon im Trab los. Sie gefällt mir unfassbar gut. So langsam kommt sie da echt richtig schön in Haltung, sucht immer mehr die Anlehnung, auch wenn das ein oder andere Mal die Stellung und die Biegung natürlich noch nicht so gegeben ist. Da muss sie sich natürlich erstmal einfach noch so ein bisschen eintüddeln und umso wärmer sie wird, umso besser kommt sie da auch schon. Aber gut, natürlich, ähm, Pferde sind von Natur aus immer alle schief und bis die dann wirklich gerade gerichtet sind, das ist natürlich ein super langer Prozess und dafür macht sie das wirklich sehr, sehr, sehr, sehr schön. Ihr fällt es natürlich auch noch sehr schwer, konstant in Haltung zu bleiben, aber ja gut, das braucht halt einfach seine Zeit. Hier habe ich den Hendrik vielleicht auch einmal fast umgeritten, <lacht> war ihr ein bisschen eng zwischen Bande und Hendrik durch, aber hat sie total gut gemacht. Ja, und auch da, sie gefällt mir unfassbar gut, wie schön frisch mittlerweile einfach sie an der treibenden Hilfe steht und auch vorwärts rausläuft, ohne einem irgendwie am Schenkel wegzulaufen oder sowas, weil sie halt auch gerne sehr überempfindlich auf den Schenkel reagiert hat. Aber da ist sie mittlerweile echt super entspannt und ist da wirklich total cool mit. Ja, die gruselige Ecke <lacht> ist natürlich auch da. Witzigerweise fast alle Pferde, die ich reite, haben immer die gleiche Gruselecke. Und sie ist so die Einzige, die irgendwie eine andere Ecke gruselig findet. <lacht> das ist total witzig. Ja, hier hatten wir dann auch schon mal so ein bisschen eine Schlangenlinie mal mit reingenommen. Wir tüdeln uns im Moment so ein bisschen an die Bahnfiguren dran, weil wir zum Start immer erstmal viel uns Bahn, ja, Bahnfigur unabhängig quasi aufgehalten haben, dass man wirklich einfach ganz individuell sagen kann, okay, jetzt gerade macht es Sinn, ein bisschen Linksbiegung zu fordern, jetzt macht Sinn, gerade einen Richtungswechsel zu machen. Und dass man gar nicht erstmal so groß Wert auf die Linienführung legt, sondern sie wirklich erstmal zwischen dem Schenkel behält und auf den inneren Linien erstmal einfach so ein bisschen arbeitet und gar keine festen Bahnfiguren drin behält, um halt nicht so diesen Druck zu haben, dass man halt sagt, okay, wir müssen jetzt aber auch diese Bahnfigur zu Ende reiten und man dann irgendwie in so einen... Zuppeln und zerren verfällt, um jetzt unbedingt diese Linie einzuhalten, aber es geht halt gerade gar nicht. Das mag ich persönlich immer nicht ganz so gerne. So, mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo ich sagen würde, Jo, jetzt kann man das doch schon mal ein bisschen mehr fordern und sich da langsam rantasten und ähm, ja, das klappt halt echt auch sehr sehr sehr sehr schön auch wenn sie natürlich da immer noch so ein bisschen unsicher ist mit der außenlinie weil klar natürlich hört man von draußen auch einfach mal hier oder da das ein oder andere geräusch und das muss sie natürlich auch noch ein bisschen mehr verstehen weil ich glaube eine reithalle kannte sie jetzt auch vorher irgendwie gar nicht und das ist für ein pferd dann natürlich auch einfach noch mal eine wahnsinnige umstellung geräusche zu hören die man ja nicht sehen kann und somit nicht einordnen kann wir haben jetzt auch das erste mal so ein paar trabschrittübergänge mit reingenommen das hatten wir vorher jetzt tatsächlich noch nie gemacht, aber es bot sich irgendwie an und einfach mal so jo, angetestet, wie es irgendwie klappt. Und das hat mir auch echt ganz gut gefallen. Das hat sie wirklich schön gemacht. Das Angaloppieren, wie man sieht, ist noch nicht ganz safe, aber ist mittlerweile schon richtig gut geworden. Also sonst hatten wir halt immer so ein bisschen mehr noch über Tempo sie einfach reingehen lassen. Aber mittlerweile kommt die Galopphilfe total schön durch und wenn man sie gut vorbereitet hat und sie gerade auch, die Konzentration aufbringt, um da zu sein. Dann galoppiert die auch wirklich richtig schön schon auf, die Galopphilfe an. Manchmal mit so einem kleinen Kickstart, wie jetzt gerade. Der war ja auch so ein bisschen hektisch quasi geworden. Hier hatte ich es dann einfach mal spaßeshalber aus dem Schritt probiert. Und ey, wie cool, wie cool einfach so ein tolles Pony mit ja auch einfach relativ viel Potenzial. Für, also ich meine, ich bin ja eh großer Tinker-Fan, aber ich finde, die hat so schöne Bewegungen. Die hat irgendwie ja, gar nicht so richtig so diese Tinker-Bewegungen, die die meisten Tinker haben, sondern irgendwie sieht die wahnsinnig sportlich aus. Das gefällt mir total gut. Nettes Pony. Wir sind jetzt am fix und fertig. Die ist klatschnass. Ich bin klatschnass. Ey, und wir sind wirklich nicht lang geritten. Wir haben nicht viel gemacht. Aber es ist einfach viel zu warm. Naja, ich bin sehr begeistert. Sie hat es super schön gemacht. Vor allen Dingen jetzt auch das erste Mal, wenn ein Menschen in der Halle rumläuft und sie filmen. Das kennt sie ja jetzt so auch noch nicht. Und ja, war richtig schön. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like, ein Abo und eine aktivierte Glocke da und denkt mal dran: Jeder Tag, in dem ihr nach Pferd riecht, ist ein guter Tag. Und die ist so nass und ich habe die schon viel zu viel berührt. Ähm, ich riech nach Pferd. Bäh. <lacht> <lacht> viel Spaß. Das war's zwar mit dem heutigen Video, aber wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann klickt doch einfach hier bei Joey oder auch hier bei Duke. Also ich glaube, ich würde bei Joey klicken. Nee, doch bei Duke oder doch bei Joey oder erst bei Duke und dann bei Joey. Ich glaube, das klingt nach einem Plan.